oder kommerzielle Software. Wie weit sind wir in der digitalisierten Bildung schon in Deutschland vorangekommen? Wie können wir KI-Lehre auch noch anwendungsnah gestalten? Heute ist richtig, dass auch bei schlechtem Wetter einfach richtig viele Leute aus unserer Community zusammenkommen. Das war ja das Ziel der heutigen Veranstaltung, dass wir ganz informell einfach uns treffen, um ein bisschen ja, uns auszutauschen, dazu, wie wir gemeinsam die Zukunft der digitalen Bildung gestalten können. zusammenbekommen, die trotz widriger Umstände Interesse Lust hatte, mit uns diesen Ort willkommen zu heißen, im Austausch zu sein, neues äh, Miteinander zu teilen und dass da so ein Spirit trotz äh, aller äh, schwierigen Wetterverhältnisse zustande kommen konnte, das ist großartig und macht Lust auf mehr.